Du bist ein kreativer Kopf, hast Ideen, aber weißt nicht, wie du sie umsetzen kannst und action! du hast die Erfahrung, aber dir fehlen Ressourcen. It's Du bist kompetent und willst endlich deine eigenen Projekte leiten. Du suchst andere, die genauso weit gehen wollen wie du. Hm? dann hör auf zu träumen. Wir unterstützen deine Ideen. Sei aktiv und mach mit beim muslimischen Kompetenzzentrum www.mkzentrum.de